Ja, vielleicht diesen plan Darunter ist eingezeichnet das Bahnhofsbauwerk Marienhof. Das hier ist der Marienhof, mehr oder weniger. Und was du hier sehr schön siehst, der Text hier ist partiell grün. Das heißt, da wurde was verändert. Normalerweise ist es so, dass man das komplette Planverstellungsverfahren auslegt und da drinnen, innen, quasi, ja, grün ergänzt, ja, ja. was geändert wird. Jetzt sind es hier zehn Seiten, die die Änderungen zusammenfassen. Ähm, man kann gar keinen Rückschluss mehr ziehen, ähm, was das äh, für Auswirkungen hat auf die anderen, ähm, anderen Planfeststellungsabschnitte. Was man hier jetzt wunderbar schon sieht, ist die Draufsicht. Ja, da werden Leitungen verlegt, zum Beispiel Umverlegung, Schmutzwasserleitungen, Stromleitungen. Was man aber nicht sieht in dieser Planverstellungsänderung, ist ein Querschnitt. Ein Querschnitt ist ungefähr sowas. Ähm, also sprich, ähm, je nachdem entlang von welcher Achse man schneidet, äh, sieht man dann letztendlich, wo was liegen müsste. Ähm, hier ist zu Höhenangaben gar nichts zu finden, auch im, im, im Text ist nichts dazu zu finden. Also irgendwie, ja, so läuft Bürgerbeteiligung halt ab. Das ist frustrierend.